Hallo zusammen, ich bin Janik, das ist Alina. Wir machen hier beide die Lehre im KV bei Vigier. Und wir zeigen dir heute, warum du dich direkt nach dem Video hier bewerben sollst. Eine Haupttätigkeit von mir ist das Arbeiten am PC. Dort führen ich vor allem Excel-Listen über die Zahlen der Produktion der verschiedenen Betonschwellen und der verschiedenen Kunden. Wenn du hier deine Lehre willst, solltest du offen sein, neue Leute kennenzulernen. Du solltest im Team arbeiten aber auch selbstständig sein können. Ich habe mich für das KV entschieden, weil es eine super Grundbildung ist und nach der Lehre stehen wir tausende von Türen offen. Ich habe mich für Vichy entschieden, weil es sehr vielseitig ist und man immer wieder neue Abteilungen und Standorte kennenlernt. Was für mich sehr wichtig ist, dass man miteinander spricht und dass man miteinander Nang respektvollen Umgang hat. Und das habe ich bei Vichy gefunden. Am Morgen nehme ich die Post entgegen, sortiere sie, mache sie auf und mache sie in die richtigen Fächer. Am Abend frankiere ich sie frankieren und gebe sie dem Postler wieder mit. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen Einblick in unsere Lehrstelle bekommen und es würde uns freuen, wenn ihr euch noch heute bei uns bewerben würdet. Tschau zusammen!